Die Sicht auf den Partner wird meist nicht verstellt, weil der Partner sich versteckt, sondern weil man aus dem Glauben heraus, ihn schon genau zu kennen, nicht mehr auf ihn schaut, sondern nur noch auf das Bild, das man von ihm hat.